Hi, und willkommen. Mein Name ist dann hier Und Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Yoshi's Volley World. Ja, es geht wieder weiter. Daniro, möchtest du sagen, was passiert ist? Einfach alles. Alles und alles. Wir haben alles, was Auf. man holen kann, ja geholt. Oh, ja, wir haben screen alles geholt. Also. Also, hoffentlich haben wir aber alles nicht, aber jetzt hier irgendwas übersehen. <lacht> aber jetzt ein bisschen peinlich, das wäre wirklich peinlich. Aber lass uns lieber noch mal gucken. Ja, ich meine, wir haben alles, ne? Ja, wir haben alles. So, alles, was noch fehlt, sind jetzt die Bonuswelten, also die Speziallevel. Ja, also die, ja, also die ja. Dinger hier. Und deswegen fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Das erste Wollfontänen oh. und wir haben gratis Anstecker, ja. nämlich natürlich meinen magischen Magneten und ich versteckte Dinge. Let's go. Erstes Speziallevel. Ja. Die werden vor nicht so schwer sein, ne? hm. Ach wein. Weg der Champions. wird <lacht> <lacht> <lacht> <Der> Vietnam. <lacht> der Vietnam. Flashbacks. <lacht> ja, diese haben schon die erste Blume. So schnell geht das direkt auf smash schon wieder hat schon die zweite ruckzuck ja geht weg da wäre besser wenn wir jetzt hier alles kriegen würden Ich will ja nicht sagen, aber ich glaube, das nimmt ein bisschen hektisch zu ja. nicht Ich auch? mal ab. Ich habe nur ein Herz. Wir sind hier strategisch. ja strategisch. wir sind hier Strategie. ja Strategie, so. Er schluckt mich einfach. Während er sich um den Boss kümmert, damit war ganz sicher 20 Herzen am Ende haben. Also was? Oh Gott! Hallo! Versuchst du mal Leben zu bleiben? wir echt schon vier blumen ja durch ja voll zuck ja das der wolle das sieht schon wieder aus wie nach dem blauen josch könnt kotzen warum könntest du kotzen blau ist überhaupt wir haben so viele blaue wir haben so viele grüne irgendwie nicht wir haben irgendwie zehn verschiedene blaue irgendwie so drei vier grüne nur wir, haben wir waren noch gerade im Yoshi Pavillon oder wie er das heißt. Ja, Yoshi Pavillon. wie kannst du das denn vergessen? Das war 5 Sekunden leer. So, ich war absichtlich dafür lassen. Weil, ich weiß, das sei natürlich wieder ganz aus, aber... So. ups, hey. Das passt ja. mir nicht aus. Ja, wir haben schon alle gedrückt. Alter hier. Ja. Aber Herz, das ist wieder... Das ist wie wieder unser großer Knicker. Geht wieder raus. Da. Ja, und einfach den ja. Abgrund hier. Aber alles andere haben war, wie es aufschaut. Ja, ja, wir haben alle Münzen. Ja. Ich sage dann mit den Ärzten machen wir aufs screen Ja. Das stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor. Nee, also das stelle ich mir auch nicht schwer vor, weil das Level ging relativ, relativ schnell. Ja. Weißt du, was wir nehmen könnten, wir können einfach diesen Anstecker wo man nicht in abgründe sterben in Abgründe fallen ja ja dann wird es voll einfach machen ja genau einige trick sind echt gut für einige sachen ja zum beispiel anti feuer dieser eine level ja aber jetzt erstmal bonus spiel kommen komm, wir müssen erstmal mal hier Hey. Ich werde gewinnen. Nein! Fass mich nicht an. <lacht> Ich habe dich gegessen. Jetzt wird niemand von deinem Sieg erfahren. Doch, ich habe Videobeweis. Ich habe Videobeweis gemacht. Ich kann einfach schneiden. <lacht> Scheiße. Irgendwie wird das schon so damit das Sinn macht geschnitten, obwohl ich nicht so gut bin. Aber lassen uns mal den Joshi zusammenhängen. Wer, wer ist es denn? Was? Wii Joshi wurde wieder zusammen <lacht> Gut aus. Willst du den nehmen? Nee, ich will einen grünen haben. Ich will den Grün. wenn, der, wenn der jetzt anstatt blau-grün gewesen wäre und in der Mitte schwarz, dann hätte ich den genommen. Ja, okay. Na, weiter nächstes Speziallevel. level ja, da fünf minuten sechs minuten jetzt Boah, das war schnell perplex in der pyramide weil sie doch schon aus das kriegen wir schon wieder am blauen da. das, ja. Äh, ja ich kann ich kann nicht, ich kann nichts nehmen ich habe nicht genug ich kann keine dinge zu mir anziehen ja. oh. oh. oh. alles verbraucht ja an geld und wählen perplex in der pyramide pyramide da kriegen wir Pharo und Yoshi. War man doch doch okay, schon? Ich schon. Ne? Kriegen wir Tutendsch am Mund, Yoshi. Da auch noch ein bisschen Wolle. Was? Und der Schalter. Oh Gott, da muss man gleich voll durchrennen. Hm. warte mal. bald man mal diesen... Oder muss man jetzt hier machen. Ne? Ah, ich, ah, ich verstehe. verstehe schon, ja. Ich verstehe ein Stück zurück. Ups. Genau deswegen. Lass <lacht> mich mal. Ich dachte, ich war weit genug. Oh, jetzt. Also da kommt jetzt wieder zurück. aber jetzt muss wahrscheinlich ja Oh Gott. oh Gott. Oh. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe, wie der Hase läuft. Ah. Warum? Ja. Ah, oh. Okay. Opa. Das war irgendwas. Was auch nicht. Was? die zweite? Nein! <lacht> Wie sind das schon wieder passiert? man kannst du nicht irgendwie vorgehen und ich kann dann hier... Man macht halt nicht so einfach, ne? Nee. Oder? Ich kann nicht weitergehen. Hm. Aber ich glaube hier. Na komm. Da muss man ja denken, ne? Stärke deine ne nah. okay ah äh wo Blume What? Ich verstehe, aber ah, wir müssen wir müssen den Steg oder durchführen. Ah, okay. okay. Ich muss er ja springen. Gott, Da muss man ja denken. Und, uh, yeah. nein nein nein oh was also was also okay Oh. Ja, wo die Tür hin nee, ja, Ne, hier vorne. Halt. Ja, voll <lacht> Denkmathematik hier. Ja. Aber da, jetzt... Das ist Monzi. Der Problem, <lacht> <lacht> hm. hm. Was müssen wir machen? wir müssen bestimmt hier so locken ja. ja ich glaube auch oh Gott, oh Gott ja ey, lass lass ey. jetzt mal hier alles sammeln ja ich glaube das wäre dann besser wenn wenn einer das macht ich glaube das zweite wird ein bisschen schwierig kann ja, man nicht einfach schlucken so wie alle unsere anderen Probleme <lacht> nein sammle lieber die Wolle ein die dritte yes. Hauptsache, wir haben alle Wolle. Das ist wichtig. Ja. blume Jetzt ich fünf, auf. Das ist, das ist die fünfte, passt Die vierte. Wow. Und wir müssen den ganzen Weg jetzt hier umlotsen. Ja. Warte mal, für was denn? Für den Schlüssel. Muss mir den Schalter. Da. Da. Boah. will ich töten. Oh, komm her. Oh, ja, voll gestört. Lenkt sich nun so mal aus. Die Entwickler. Die haben zu viel Freizeit. Denke ich auch. Töten. Ja, Der Aggression, der will dich unbedingt töten. <lacht> ja, der will mich töten. <lacht> okay, komm raus. Das war dämlich. Aber die Idee dahinter ist klasse. Ja. Das ist wirklich eine kreative Idee, muss ich sagen. Da ist wohl der Hintern. Moll ich das hm, machen? Ich weiß nicht. Aber da kommt er so ein zurück. Ja, warte mal. Warum ist dieses Feuer da? Ach so! Okay. Ich muss den Toten und alles. Ja, wui! Ja, war das auch hier. Da, hier. Ah. Hab ich mir. Hab ich's, sorry, ich so hier wusst. Ich habe es gerochen. Mit einem riesigen Joker. Moment, diesen Part haben wir schon. Und das ist die letzte Munze. Nice Sache. Nur eine Blume fehlt. Ja, nur eine Blume. Und ich glaube, wir haben nicht alle Herzen. Naja. Nee. doch? Da gab es glaube ich, gar keine Checkpoints, oder? Ich glaube auch. In den spezial gibt es keine Checkpoints. Nein. Nein. Aha. Oh. 3 naja wie auch immer wir haben ein Yoshi bekommen das ist aber zählt das sieht nicht so schwer aus wie die anderen level die wir gemacht haben auf screen ja also herzenmäßig hier wichtigste ist wir haben ein joshi Ist immer das wichtigste genau jetzt mal gucken welcher Yoshi wird es denn jetzt es nee, ist wie Yoshi? Ja, super. Es gibt keine grüne Nintendo-Konsole. Oh, oh Mann. Virtual Boy, Yoshi? Ich weiß es Der rot-schwarz. Lass uns jetzt mal nach Welt 3 gehen. In Ordnung. Ja. Dieses Level hier. Der Flug des Wolken, Willy. Mhm. Wir können uns nichts leisten. Weil wir arm sind. Oh. Wir sind ganz arme Schweine. Oh. Kunst, kunst Das arme Schwein. Das arme Schweinchen will machen. aus Scrolling. Jetzt kommen noch unter Wasserlevel, dann ist der Albtraum perfekt. Ja. Das Scrolling unter Wasserlevel. Oh nein. Oh nein, das hätte ich nicht machen sollen. Oh, oh mein ah. God wir oh nee, müssen wir die ganze Zeit am Leben lassen, <lacht> wahrscheinlich, ne? Ja. Oh. wir haben nichts, nichts, was uns irgendwie helfen könnte. Okay, wir könnten wieder so ein Anti-Abgrund-Ding holen, ne? Wir haben keinen, keine keine Juwelen. Wenn wir welche oder? haben, meine ich. Ja, Wenn wir welche hätten. Okay. Mal los. <lacht> Gott. Weg. Nein du hast meine du hast meine wolle abgeleckt bevor die getroffen hat ey. Das ist so einfach die äh, so. umbringen bei beiden den blauen ding grün bastard nee, das sind das ich, sind doch wir nee, das sind eigentlich schon der weg ist <lacht> der blau und der grüne bastard das ist Nein! Oh nein. Ähm, ja. Nein, da komme ich nicht durch. Rettet. Nein. Danke. Oh, verdammt. Nein. Da haben wir noch keine Zeit dafür. Äh, und nun? Oh, verdammt. Nein. <lacht> oh, da ist noch einer. Komm einer ein bisschen tiefer. Nein. <lacht> äh. Das ist jetzt die zweite. Ja, oh. hol dir die. Kriegst du die? Nein. Na, verdammt. Komm aufs... Ja. Nein. Äh. Nee, das schaffen wir nicht. Auf der? Nee. <lacht> okay. Aber okay, das ist machbar. Das ist aber aber herausfordernd. Ja. Du, du, du. Also nur auf die Wolken bleiben, dann da kann uns nichts passieren. Genau, immer den Kopf in den Wolken. ich habe keinen verstanden, aber ja. du sollst alle Edelsteine einsammeln. <lacht> ich <hab> noch <nur> verstanden. <lacht> also, da, Okay. Was? Nein. Vollat. Ey. Ich wollte mich heroisch opfern für die Blume. Heroisch. Oh nein, ich glaube, das war der Minister aber ab meine mein viele Dinger wir wissen damit so oder so machen Ach so, ich habe ich habe zuerst ersten Alter glaube ich weiß auch welche genau welcher es ist. Nintendo, der ist... Oder 3, der ist Yoshi oder was? GameCube, Yoshi. Der wäre doch lila. Ja. Und wir haben die eine wurde eingesammelt. Okay. Ist Nein! Gut. Yes, ja. Alle wurde. <lacht> oh, oh, oh, oh, oh, oh. äh, nein, lieber nicht. Kann <lacht> habe Ich habe mich nur angestopst. Ja, eine Münze fehlt uns. Ja, eine Münze haben es gefehlt. Schau oh, Wir müssen sowieso so alle Level noch mal neu machen. Ja, nee, äh, ich will laut tanzen. Warte. <lacht> Was ist <denn> jetzt passiert? <lacht> Was war da denn jetzt? <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich verdiene es zu leben. Irgendwie nicht. Das, hätte, das sah jetzt aus, als hätte Gott persönlich mich jetzt gerade aus dem Leben radiert. Ja, Gott hat dich ausradiert. Boah. Einfach, <lacht> der hat sie halt einfach nur. Er hat sich halt einfach nur angeguckt. Nein. Hat den Kopf geschüttelt. Nee. Okay, welcher? Es ist, ist Gamecube, Yoshi. Hey. Yay! Yeah. Mit Switch, Yoshi. die haben in die Zukunft geblickt. Nee, leider nicht. Verdammter Dreck. Okay, machen wir direkt nichts. Das oh. <lacht> That Feeling, wenn Gott rejects you. <lacht> ja. Okay, um. nächste Ort ist Rache. Hm. Hm. Ja. Glaubst du, der ist jetzt voll pissig auf uns? Soll ich den zu wollen? Nee, noch nicht. Wir brauchen das für das nächste für, für das dritte Level. Das ist auch das Level. Nee, ja, das, vierter Level. Das ist der vierte Level. Wir sind doch schon in Welt 4. Dummerchen. Das ist eigentlich nur die erste Blume in den einen Level. Aber einzige, was richtig versteckt war, glaube ich. Ja, ja genau. Ja, kein Scrolling, wäre schon mal gut. Ja. Da freue ich mich schon mal. Was haben wir dafür? Ja. Oh, ah la! Nee. Okay, doch scrolling. doch irgendwie. scrolling. Ja. Äh. Also, okay. Wir sagen hier erstens so: Kein Story, dann nächsten Moment. So, ich bin wieder da. Oh Gott, hm. ist trotzdem nicht so schlimm, wie ich mir vorgestellt hatte? Schwarze Wolle, nein, ich, äh. ich komme ja nicht hoch, ehrlich. Ah, oh, keine Wolle ehrlich. You serious, bro? Yes, I'm serious, bro. Ich What? What? Okay. <laughs> okay, wir müssen ja sowieso noch mal machen. Yeah. What? Wenn wir uns einfach damit abschneiden, dann so eine Mache. Wie soll ich das jetzt so schnell kriegen ne? Was? Was? <lacht> Hat die Renko getötet? Ja, die uns eingequetscht. Boah. Okay, schnell hier sammeln. Okay. Läuft auch nicht. So. Oh, Münze. Okay. Wenn sie, wir sollten uns ein bisschen aufteilen, wenn wir beide irgendwie zurückgehen, einer muss irgendwie dafür sorgen, dass wir noch weiterkommen. ja. ja Münze, Münze. nein, ich, ich, ich ah. nein, komm Pflanze, Ach, Blume. Ja. Nein, ich hab Hey, wo ist wo ist oh my God. Da ist sie. Da ist sie. Da ist sie. Oh, so. oh, Gott, oh my God. Ah. ah. Ja, kann ich mit dem Stampfding. Okay. Also mal. Wir zumindest ganz kurz auch auf den Weg bringen? Oh mein Gott, wie habe ich das mal Okay, okay, okay, da wolle... Nein. Ah. Oh. oh. Danke. Ich bleib stehen. Ja, jetzt liegt das richtig groß. Oh Gott. Jetzt ist das, das ist sie? Das ist ein sie? Was? <lacht> oh. Nein, Bube. Nein. Daneben, Nein. <lacht> okay, das ist. Gott. Okay. Nein. Oh. wir können die abwerfen. Aber wir können die abwerfen. Man ja gerade ja. in links irgendwie. Was kommt von mir? Tatsächlich. Na, oh, frisst mich nicht. Ich wollte hier mit vollen Herzen euch trennen, ey. Das kann das nicht schaffen. Halt weg. Ach, da musst du mal einen Panzer haben, für... Uh. Ja. Nein, nein. Nein! Nein! <lacht> Nein. Das ja. ist halt einfach zu langsam. Wir brauchen dafür unbedingt äh, Wassermelonen zum Abwinken. Ja. Dann können wir uns vielleicht auch besser verteidigen. Ja. Können wir gleich machen. Cool. können wir gleich offscreen machen. Ja. Weil das ist auf jeden Fall klar, dass, dass wir diese dann offscreen machen müssen. Ah, gut. Ja, können Rolle! wo bin ich hier hallo, hallo. Hilfe <lacht> was soll das Hilfe ah. ich habe mich eingeschärft nein hat mich aufgefressen hey. ich glaube wir brauchen Wassermelonen Ich waren so froh, dass es kein Sprouting-Level ist ja also dass ja, einfach nur so ein großes. ja, heftig heftig das soll ich hier erwarten, ja nein, ich möchte... nein, ah habt ihr ja. nein, ich komm nicht dran nein ich brauch ein Wassermelonen ich lass sterben, tschüss nop nop sondern würde wir irgendwas anderes oben machen das wäre wesentlich besser ein Punkt oder wahrscheinlich dann unwahrscheinlich doch aber gab eine kleine halt würde du mir lieber ein paar er hat irgendwie Schatten verdacht da nicht essen soll dann immer irgendwas parat im mund haben jetzt im mund haben ja oh. Nicht da oben hin. Da war ich gerade. Nein! Nein! Nein! <lacht> <lacht> Nein! Ich bin eingeschlossen! Ah! Oh, lass mich durch! Davon braucht man auch mal einen Panzer! Scheiße! Ich, mich, ich wollte! Hoffentlich! Hab ich das geschafft, Ja, ja! Ich hab keine Wolle! Ich hab keine Wolle! Lass erstmal mal durchgehen. <lacht> Außer wir schaffen erstmal die da mit Eimer. Warum du denn immer da? Na, halt Na, verlammt, ich alles. erstmal hier versuchen durchzugehen. Nur ein Herz mag ich gerade okay. Schieb die los. Nom nom nom nom nom. Ah, das ist auf Nom-Kurs. Du bist nicht. Ah. ah. Oh, oh my God, bist du bist nicht, Andrei. Äh, wird vertagt. Ja, genau. Yo. Puh. Okay, wir haben es geschafft. Warte. Warte. Oh Gott. Wir haben eine Wolle vergessen. Ja, was soll's? Also wir haben es ja leben geschafft. bonus Spiel. aber wir haben das Leben geschafft erstmal. Ja. Wie viele Minuten haben wir bereits? Wir haben 29. Ich würde mal sagen, das reicht dann auch für den Park. Ja. ja. <lacht> also so viel Action, das, das ist doch zu viel für mich! Wir haben nur zwei Blumen! <lacht> Ja, was könnten uns denn da helfen? Ja Wassermelonen, damit wir uns verteidigen können. Ja, das wird uns wahrscheinlich auch helfen die Münzen, und die Blumen einzusammeln. Ich wollte mal mit leben, in den dann. weiß nicht, ob die Peter was dazu sagt das sagt die was zu oh. aber natürlich Sag ja, nein ja. hört auf damit nein. ja <lacht> Scheiße. meinst du, warum ich am park zu tanzen <lacht> so gut meinst du was wenn Joshi wir da kriegen dann sah irgendwie jetzt aus wie der ja und schwarz weiß war das irgendwie könnte sein wo ich gehe nach meinem ist, der ist schwarz weiß deswegen weiß ich nicht wie Sieht in der Standard DS aus 3DS? Ist nämlich grau? Ist doch eigentlich grau. Ich weiß es nicht. er ist ja nicht so bläulich, so wieder der sein hat. Keine Ahnung. Hey, halten wir mal fest. Was müssen wir jetzt alles noch machen? In den also, hier müssen wir noch die Herzen sammeln. Das auf Screen. Hier fehlen uns noch die erste Blume und die Herzen. dafür fehlen uns noch eine Münze und die Herzen. Und hier fehlen uns noch fast alles. <lacht> Darüber reden wir noch nicht. Darüber reden wir nicht. So ja. Ja, würde ich mal sagen. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es heißt Yoshi's Logic World. Bis dann, ciao! Bye bye!